Willkommen zu unserer Tutorial-Reihe zu RStudio. In diesem ersten Video wollen wir euch zeigen, wie man RStudio herunterlädt und installiert. Ganz wichtig: Vor der Installation solltet ihr R bereits installiert haben, da RStudio nicht eigenständig funktioniert, sondern auf die aktuellste R-Installation auf eurem Computer zugreift. RStudio bietet euch also vor allem eine übersichtliche Nutzeroberfläche und bietet euch viele andere Vereinfachungen für die Arbeit von R. Ihr benötigt aber auf jeden Fall R. Wenn ihr Hilfe bei der Installation von R benötigt, könnt ihr euch das in einem unserer anderen Videos bei YouTube anschauen. Wir haben hier ein Video zum Download und zur Installation von R vorbereitet für euch. RStudio ladet ihr euch über die Webseite rstudio.com herunter. Dort geht ihr auf Download. und wählt hier die kostenlose Version RStudio Desktop herunter. Aus dieser Liste sucht ihr euch den Installer aus, der für euer Betriebssystem geeignet ist. Für die meisten werden das dann hier für die Apple Nutzer dieser sein und wir wollen das hier für Windows installieren. Alle anderen sind für Linux. Wichtig zu beachten ist euer System muss ein 64-Bit-System haben. Wer ein System auf 32-Bit-Basis hat, muss eine andere RStudio, eine ältere RStudio-Version, über diesen Link installieren. Den passenden Installer könnt ihr euch herunterladen. Ist der Download abgeschlossen, könnt ihr den Installer öffnen. Lasst die Änderung durch das Programm zu und der Assistent leitet euch dann durch die Installation. Für die allermeisten Nutzer sind die Standardeinstellungen gut geeignet. Das heißt, hier ist die Installation etwas weniger kompliziert als die Installation von R. Und dann ist die Installation abgeschlossen.